Von wegen. Hier wird kein Gas abgestellt in dieser Spezialzeit. Also bei mir wurde es gemacht, bei mir ist das Gas abgestellt worden. Und aus diesem Grunde gibt es jetzt mal was größeres. Mit solchen normalen REMF emf ladetrackern wurde der jetzt die letzte Zeit ganz gut versorgt. Und da sind die Stimmen jetzt immer lauter geworden, mal nach wieder etwas richtigem, komplettem, mit allem drum und dran. Das ist es jetzt geworden. Das Ding hat jetzt alles, was ein Ladegerät haben sollte. Nach meiner Überlegung zumindest. Und auch nach den Überlegungen, die mir dazu getragen wurden. Könnt ihr noch mal kurz reinlunzen, wie das drin so alles aussieht. Fetter Eingangstrafo, 20 Ampere maximal. Hier hinten ist die Gleichrichterbank, die die 20 Ampere gleichrichten. Dann geht es hier hinter zu dem. Re-EMF Transistoren 2x3055er parallel die Kabel auch alle exakt lang gemacht, selber Durchmesser, also zur exakt selben Zeit angesteuert werden, wenn sie im Parallelbetrieb sind. Zwei ja, 10 Ampere-Dioden parallel genommen, Und dann geht es hier weiter zum Re-EMF mit einem Schlitz drin, ja, das heißt, er drückt die Frequenz dann noch etwas mehr als für große Batterien sinnvoll finde ich und dann geht es weiter vor zu den Messgeräten. Ampermeter. Hier vorne sind die Krie LEDs für den Freizockenmodus und hier hinten und drunter versteckt da wo die ganzen dunklen Kabel rausgehen geht es dann hier vor zum controller ja, es ist im wahrsten Sinne ein Controller, es ist ein Motocontroller, der bis 40 Ampere, glaube ich, kann der maximal 2 x 20 Ampere. Also überdimensioniert hoch 3, ja, deshalb habe ich die äh, Kühlküpper auch alles so gelassen, die habe ich nicht extra vergrößert, weil der ist doppelt so groß dimensioniert hierfür als ähm, nötig wäre, sozusagen. Ja, wieso habe ich den gewählt? Ja, also die Leerlaufspannung, wie gesagt, hier sind hier 26 Volt. Mit 26 Volt auf ein 12 Volt. Akku gehen macht man ja normalerweise nicht. Aber das ist ja nur die Leerlaufspannung vom Trafo. Und wenn dann Last drauf kommt, dann bricht die schon ordentlich ein. Und von daher habe ich mir gedacht, da reicht eine Pulsweidenmodulation. Das ist ja so etwas Ähnliches wie eine Pulsweitenmodulation. Ein bisschen was anderes wird die noch machen. Dass die Elektromotoren in den untersten Drehzahlen richtig Bums haben. Und dann kann man hier über dieses Potti... Und mit der Anzeige dann die Prozent einstellen, mit wie viel Prozent man fahren will. Ja, das war es eigentlich. Na ja, hier vorne ist dann noch der fette 50 Ohm. Vorwiderstand drauf, rausgeführt. Und eine Ladekontrolle. Hier ist die Ladekontrolle drin. Da kann man dann die jeweilige Spannung einstellen, bei welcher das Ladegerät dann abschalten soll. Somit kann man alle batterien lagen von ich schätze jetzt mal von 0 bis 26 volt optimal ausgelegt ist es natürlich für 12 volt batterien und da dann auch bis 400 500 ampere Stunden. also gabelstaplerzellen sind mit dem ding kein problem möchte ich mal behaupten grundlage von dem ding war ein blue wave ladegerät für lkw batterien passiv ausgelegt ja, also vorwiderstand und die transistoren sind jetzt hinten auf dem großen küblich verbaut und eine kleine aktive kühlung ist trotzdem noch mit eingebaut mit einem kleinen lüfter weil hier drin jetzt noch einige bauteile mehr eingebaut wurden die etwas Wärme erzeugen es ist eine pulsweitenmodulation reingekommen eigentlich eine motorsteuerung für elektromotoren und diese kann man dann nach der Einschaltdauer in Prozent einstellen. Machen wir eine kleine Vorführung einschalten, dann mal gucken, Ach, das sagt es noch nichts. Warum sagt es denn da noch nichts? Da müssen wir vielleicht erst hier einschalten? Jawohl. Okay. Und jetzt kann man hier die Ladeeinstellung einschalten. Machen wir mal 15,1 Volt. 15,1 Volt soll er abschalten. Und dann wollen wir mal losfahren. Das ist der maximale Punkt ungefähr. Das wir man mal bei 20%, 20 Einschaltdauer und um die 8 Ampere rüdeln. <lacht> ist das eine 74 Ampere? Ne, 65 Ampere Stunden Batterie. Ja, eigentlich 6,5 Ampere optimal. Ne? Wir haben jetzt aber keine Zeit. Wollen wir mal mit 8 Ampere loslaufen. trotz der einschaltdauer über die Pulsweitenmodulation kann man jetzt extra noch mal den vorwiderstand ändern vom remf also die normalladung nehme ich immer mit 50 ohm vorwiderstand man könnte aber auch 370 ohm vorwiderstand nehmen oder zum freizocken die freizock variante das ist so geblieben das kennt ihr von den alten remf chargern so kann man dann wirklich jede Batterie so behandeln, wie sie behandelt werden möchte oder behandelt werden muss. Die Lampe hier, die ist produktionstechnisch bedingt entstanden, wenn wir es so ausdrücken. Da war noch eine 45 Volt äh, Entwicklung auf dem Trafo frei und die habe ich außer Kuchen, dieses Lichtlein hier zu betreiben. Ähm, wenn es geht, immer noch hier oben dran das Ding bewegen. Weil hier vorne ist es ähm, flexibel aufgebaut. Aber so kann man dann in einem Raum, wo gar kein Licht ist, zumindest das Nötigste betrachten. In der Zuleitung ist dann das Sicherungshalter angebracht. Mit 20 Ampere, Kraftzeit-Schlecksicherung. Für den Fall, dass man so eine vierte Batterie mal verkehrt rum anschließt. Ansonsten ist das Gehäuse über ein grün-gelben natürlich geerdet und eine Eingangssicherung für die 230 Volt Netzspannung gibt es auch noch, da ist hier eine 4 Ampere Sicherung eingebaut. Das Voltmeter von der Ladekontrolle zeigt 0,1 Volt mehr an, als in real auf der Batterie anliegt. Deshalb hier oben die 0,1 Volt immer mal dazu rechnen. deshalb habe ich vorhin auf 15,1 Volt gestellt anstatt 15 volt das heißt wenn hier oben 15,1 volt erreicht ist dann liegen hier an der batterie ihre 15 volt an und dann kann er abschalten mal sehen wann das sein wird jawohl hat doch geklappt tja weil wir gerade hier stehen das ist jetzt sozusagen die Quintessenz der Arbeiten seit 2011. Also seit 2009, besser gesagt. Los ging es ja mit dem Bedini-Lüfter von John Bedini. Ja, da hat der John Bedini Technik verbaut, die angeblich vom Nikola Tesla abgeguckt wurde. Mal gucken, welche Namen da in Zukunft noch bekannt werden. Vielleicht gibt es da doch noch mehr als den Nikola Tesla, auch aus anderen Gebieten der Welt, die da früher schon Bescheid wussten. Jedenfalls schon, Bedini war dann so, ein, so eine Schlüsselposition, der das ganze Wissen konzentriert in einfachster Form, so dass es jedes Kind nachbasteln kann, wieder in die Menschheit brachte. Nach meiner Auffassung zumindest. Ja, Die bedini motoren haben wir dann versucht, in allen möglichen Größen und Varianten zu bauen. Mini-Bedini, größerer mit Generatorspulen, einer der komplett ohne Transistoren läuft, aber trotzdem den Back-EMF mit rausbringt. Die PNP-NPN-Variante, die übelst hohe Drehzahlen macht und auch für andere. Ähm, Generatorprinzipien ne, wurde der Bedini-Motor gerne als Antriebsmotor genommen, wie zum Beispiel bei dem Prinzip hier oder beim Perpetual Motion Holder. So kann es dann aussehen, wenn es etwas ausartet zwei Bedini-Motoren und der Output an alle möglichen Batteriehaltefächer angeklemmt, sodass man alle möglichen Akkus laden kann, die man da so unter seine Fittiche bekommt und dann das kleine Gimmick noch mit der Zündspule und der neon klimmlampe wenn man den Bedini dann in Solid State laufen lässt. Somit kann man dann auch gleichzeitig eine kleine Tesla-Spule betreiben und damit etwas rumexperimentieren. So ungefähr parallel zu dem Ganzen ist dann auch die True Teeth Technik bekannt geworden. Das ist so was ähnliches wie ein Bedini nur ohne drehende Teile. Und auf der Basis hat dann René Reinders 2012 den RE-EMF Charger entwickelt. ja und das ist ja so eine mini variante von so einem re emf und damit kann man es bewerkstelligen dass man zum beispiel hier an dem fenster was im schatten ist mit ein paar solarplatten zeitlich ist ein stinknormalen solarplatten die eigentlich sonne bräuchten ne? aber hier geht es auch wenn nur licht da ist ähm, die versorgen jetzt praktisch den kleinen RMF den ihr da unten gesehen habt und der RMF. der lädt jetzt diesen ganzen, diese ganzen akkus das sind alles nickel cadmium akkus 600 milliampere und das ist dann abends mein Licht. Wenn es jetzt hier hell ist, sieht es nicht ganz so hell aus, aber verbraucht ja auch nur 2 Watt. Eine kleine Weltneuheit, für euch zwar keine Weltneuheit mehr, aber ich habe sowas immer noch halt gefunden, dass es sowas zu kaufen gäbe. Ja, und zwar geht es darum, mit so einem Licht, ne, draußen regnet es, überall Wolken, alles behangen, das ist die Ostseite in der Richtung. Das heißt, die Sonne ist direkt auf der gegenüberliegenden Seite und trotzdem reicht die Kombination von Panels aus. Ja. Ja, sie leuchtet, sie leuchtet und sie lädt so einen Akku. Also man kann getrost das Ding irgendwo in die Wohnung hinlegen, mehrere Tage vergessen und so ein Akku wird geladen. Maximal kann man drei Akkus in Reihe hintereinander hängen. Dafür reicht die Spannung der zwei Panels aus und in Kombination mit so einem RMF-Charger, wackelt das Ding richtig voll mit Strom, sodass es auch funktioniert, auch wenn keine Sonne da ist, wenn es nur ein bisschen hell ist. Die Scheidung ist von mir zusammengelötet worden, aber die Wicklung von dieser Spule, die hat jemand gewickelt, der 2012 hier zu uns auf diese Welt gekommen ist. Von daher viel Erfolg beim Ersteigern und bis zum nächsten Artikel. beim Steigern.